Hi, ich bin Nico, ich bin Lehrer und TikToker und auf TikTok mache ich Videos zu den Themen Politik und Schule. Auf TikTok habe ich tatsächlich nicht den gleichen Anspruch an mich wie in der Schule. Auf TikTok geht es mir eher darum, Anstöße zu geben, damit man über etwas nachdenkt. Das muss nicht ganz so tief gehen. In der Schule ist das anders, da muss ich natürlich schon schauen, dass in meinem Unterricht auch etwas gelernt wird. Arbeitet ihr auch als Lehrerinnen und Lehrer? Dann schreibt doch mal in die Kommentare, welche Berührungspunkte ihr zu TikTok schon habt.